Mitten in einer Pandemie einer weltweiten großen Herausforderung bereichern sich Politikerinnen und Politiker des Bundestages persönlich am Elend anderer. Aktuell hören und lesen wir ständig Begriffe wie Affäre, Skandal, manchmal Vetternwirtschaft oder sogar Korruption. Interessant dabei ist, dass diese Begriffe meist in einem Atemzug mit Parteien wie CDU und CSU genannt werden. Für manche kommt das jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Oh mein Gott, wer hätte das erwartet, CDU und CSU, so korrupt, so viele korrupte Politikerinnen und Politiker in dieser Partei, hätte man ja nicht ahnen können. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, dass das alles andere als eine Überraschung ist. Ich möchte euch gerne den aktuellen Stand zeigen, was tatsächlich gerade da draußen passiert und dass das, was gerade passiert, absolut keine Überraschung ist, vor allem nicht im Zusammenhang mit CDU und CSU. Denn bei diesen Parteien sind Betrug und Korruption Teile der DNA. Maskenaffäre, mittlerweile ein Begriff, den wir alle kennen und ein ganz großer Anwärter auf das Unwort des Jahres 2021. Worum geht es da genau? Zunächst ging es ja nur um zwei Hinterbänkler des Bundestages, also zwei Politiker, die nicht groß im Rampenlicht stehen. Welche Überraschung diese Politiker gehören der CDU bzw. der CSU an? Mit Namen heißen diese Politiker Löbel und Nüßlein und vermutlich hat kaum jemand von euch vorher vor dieser Maskenaffäre von diesen Politikern gehört. Löbel wird beispielsweise vorgeworfen, Maskendeals abgeschlossen zu haben, bei denen er Provisionen von bis zu 250.000 Euro, ja, einer Viertelmillion Euro, erhalten haben soll. Nüßlein hat wohl Maskendeals abgeschlossen von über 600.000 Euro und dafür keine Umsatzsteuer angemeldet. Und natürlich wurde das anfangs von der Union so behandelt, als seien das eben nur Einzelfälle. Das kann ja mal passieren, das kann ja in jeder Partei mal passieren. Und natürlich hat man dann mehr oder weniger aktiv dafür gesorgt, dass diese Menschen, dass diese zwei Politiker ja aus der politischen Landschaft entfernt werden. Wie sich aber mittlerweile herausgestellt hat, ist das wirklich nur die Spitze des Eisberges. Diese Maskenaffäre, ich nenne es ganz einfach Betrug am Volk bzw. Korruption, ist oder bzw. hat sich ausgeweitet und es sind deutlich mehr Politikerinnen und Politiker tatsächlich der Union davon betroffen. So, und jetzt halten wir mal ganz kurz innen bei diesem Punkt und überlegen uns. Es geht hier um Bundestagsabgeordnete. Das heißt, es geht hier um Menschen, die im Jahr sowieso mindestens einen sechsstelligen Betrag verdienen. Das heißt, diese Menschen gehören sowieso zu den Spitzenverdienern in diesem Land und können sich im Prinzip alles leisten. Und sie wissen, für sie ist gesorgt, für die Familie ist gesorgt, ja, fürs Rentenalter ist gesorgt. Sie müssen sich um gar nichts Sorgen machen, wenn es um finanzielle Dinge geht. Und trotzdem, trotzdem reicht das wohl nicht. Trotzdem muss man sich weiterhin bereichern und große Summen einkassieren. Und das Perverse daran ist wirklich, dass das Bundestagsabgeordnete sind also höher geht's politisch ja kaum noch. Das sind Menschen, die ja das Vertrauen des Volkes gewonnen haben, ihrer Wähler gewonnen haben und deswegen dort sitzen, wo sie sitzen. Und diese Menschen nutzen dieses Vertrauen schamlos aus, vor allem in so einer Situation, in einer großen Katastrophe, in einer riesen Notlage in diesem Land in Europa, weltweit, damit sie sich persönlich bereichern können. Kommen wir zum zweiten Punkt, der auch noch zur Maskenaffäre gehört. Ein ganz großer, wichtiger Name. Armin Laschet. Was hat er jetzt mit dieser Affäre zu tun? Ganz einfach. Sein Sohn wird gesponsert von einem großen Textilunternehmen, von einer bekannten Marke. Tja, und was hat Fatih dann gemacht? Nach ja, Hinweisen des Sohnes bzw. Aufforderungen des Sohnes hat er einfach einen Maskendeal an dieses Unternehmen vergeben. Ohne irgendwelche Ausschreibungen, ohne die Konkurrenz zu berücksichtigen. Dieses Unternehmen durfte Masken produzieren. Und jetzt sage nicht nur ich, das klingt verdammt nach Vetternwirtschaft. Irgendjemand, vor allem wahrscheinlich Armin Laschets Sohn, wird finanziell davon profitiert haben. So, und jetzt nochmal innehalten und überlegen. Hier geht es nicht um irgendwelche hinterbänkler im Bundestag, um irgendwelche Einzelfälle. Nein, hier geht es um den Chef, den Ministerpräsidenten des Landes NRW. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Außerdem ist Armin Laschet CDU-Chef. Das heißt, das ist nicht irgendein Hinterbänkler. Das ist nicht irgendein Politiker. Das ist einer der größten, mächtigsten Politiker in diesem Land. Und er möchte vielleicht auch gerne Bundeskanzler werden. Und so jemand wird dabei erwischt, wie er irgendwelche dubiosen Geschäfte mit irgendwelchen Konzernen abwickelt. Und wieder muss man im Kopf behalten, wie kann das sein? Wie kann sich so jemand so etwas trauen und das auch noch in so einer Krisenzeit? Und vor allem aber auch, warum sehen wir hier noch keine Konsequenzen? Und wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, Jens Spahn, auch nicht irgendein Politiker, sondern unser Gesundheitsminister, er, auch er muss von gewissen Maskendeals irgendwas gewusst haben. Das wird ihm vorgeworfen. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Spendengelder nicht offengelegt zu haben. Und zu einem Überfluss hat er in der Vergangenheit einem Pharmalobbyisten, einem ehemaligen Pharmalobbyisten, eine Wohnung abgekauft. Das ist noch nicht verwerflich. Aber diesem Pharmalobbyisten hat er auch einen wichtigen Job in der Politik verschafft. Und auch an dieser Stelle muss man sich fragen, wie kann das sein? Das ist nicht irgendein Politiker, das ist schon lange kein Einzelfall mehr. Was passiert da? Wie passiert so etwas so schamlos? Warum gibt es keine Konsequenzen? Der größte Witz bei dieser Maskenaffäre ist ja im Prinzip die, nennen wir es mal, Aufarbeitung dieser Affäre. Im Prinzip wurden im Bundestag alle Bundestagsabgeordneten dazu aufgerufen, ja, zu unterschreiben oder zu unterzeichnen, dass sie sich eine in der Corona-Pandemie nicht persönlich bereichert haben. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein PR-Streich. Richtige Konsequenzen werden daraus mit Sicherheit nicht entstehen. Der nächste Skandal. Deutsche Politikerinnen und Politiker, auch des Bundestages, sollen in bestimmten Abstimmungen, bei bestimmten Wahlen im Interesse Aserbaidschans gestimmt haben. Das heißt, Politikerinnen und Politiker in diesem Land haben sich im Prinzip an das Land Aserbaidschan verkauft. Selbst der Parlamentarische Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums soll darin involviert sein. Und auch dieser Skandal zieht sich eben komplett durch CDU, CSU bzw. die Union. Um dreistellige Millionenbeträge geht das bei einer vergangenen Affäre, nämlich der Ausländermaut, also der Pkw-Maut in Deutschland. Und welchen Namen müssen wir da nennen? Natürlich Andreas Scheuer, Politiker der CSU. Er wollte gegen jede Vernunft, gegen jeden Verstand, gegen alle Stimmen, die sich gegen ihn erhoben haben, unbedingt diese Maut durchsetzen und hat dadurch tatsächlich einen dreistelligen Millionenbetrag, den natürlich wir am Ende alle bezahlt haben, in den Sand gesetzt. Und trotzdem scheint es überhaupt keine Konsequenzen zu geben. Auch hier muss man sich fragen, wie kann das sein und warum schon wieder ein Politiker der Union? Der nächste Name, der unter Korruptionsverdacht stand, ist Philipp Amthor. Auch ein Politiker der CDU. Er hat im Prinzip im Bundestag gute Stimmung bzw. Werbung für ein US-amerikanisches Unternehmen betrieben. Und dafür hat er auch Aktienanteile bekommen. Und auch da muss man sich fragen, so jung und schon so korrupt, wie passt das zusammen? Natürlich CDU. Aber offensichtlich ist das auch schon vorbei. Der Skandal ist durch, die Affäre ist durch bzw. die Korruptionsvorwürfe sind durch. Alles halb so schlimm, ist ja nichts passiert. Und deswegen ist Philipp Amthor auch mittlerweile Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, so kann das gehen bei der Union. Im schlimmsten Fall fliegt man raus, okay, passiert. Aber manchmal kann es auch sein, dass man dann vielleicht noch eine Stufe höher klettert. Und wenn wir schon über Korruption oder wie das so schön heißt Lobbyismus sprechen, müssten wir vielleicht auch Karl Theodor zu Guttenberg erwähnen und den Wirecard-Skandal. Auch hier wurde ganz groß die Werbetrommel aus politischer Sicht für ein Unternehmen ja gerührt, das im Prinzip ein absolutes Verlustgeschäft war. Aber Gutenberg ließ es sich nicht nehmen, bis zum Schluss, im Prinzip ja, Werbung für dieses Unternehmen zu machen und auch Angela Merkel damit reinzuziehen. Und selbst Angela Merkel hat indirekt betont, wie toll, wie super dieses Unternehmen ist und dass es sich doch lohnt, dort zu investieren. Und noch ein kleines Schmankerl am Rande, auch Theodor zu Gutenberg hat im Prinzip Werbung gemacht, hat Lobbyarbeit gemacht für dasselbe Unternehmen wie später auch Philipp Amthor. Und wenn es um Lobbyismus geht, muss ich natürlich auch meine Busenfreundin Julia Klöckner erwähnen. Diese Frau macht ja absolut unverhohlen nur Arbeit im Prinzip, Lobbyarbeit für die Lebensmittelindustrie. Etwas anderes kennt sie gar nicht. Und weil das alles, diese ganze Lobbyarbeit, immer hinter verschlossenen Türen stattfindet und man im Prinzip ja nie weiß, was da rauskommen wird und was da besprochen wird, hat jetzt tatsächlich der Verein Foodwatch gesagt, wir verklagen Julia Klöckner. Wir brauchen ein Lobbyregister. Es kann doch nicht sein, dass angeblich diese Politikerinnen und Politiker im Auftrag des Volkes handeln und ja auch für das Volk handeln, dabei aber alles hinter verschlossenen Türen passiert. Natürlich hat Julia Klöckner hier auch die perfekte Ausrede gefunden. Sie möchte ja, dass kein Bewegungsprofil von ihr erstellt wird, wenn sie veröffentlicht, wo sie sich mit wem trifft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir da mithorchen oder mitzusehen dürften, was da passiert bei diesen Lobbytreffen, wenn beispielsweise Phoenix so ein Treffen übertragen würde, ich glaube, wir würden alle vom Stuhl fallen, wenn wir das mitbekämen, was dort tatsächlich ja geschachert wird und was da tatsächlich ähm, besprochen wird. Ein wichtiger Punkt, wenn es um Korruption geht, sind natürlich auch Parteispenden. Ich frage mich immer noch, warum ist so etwas möglich? Warum dürfen Privatpersonen bzw. Konzerne, Geld an Parteien überweisen. Es ist doch klar, wenn jemand eine Spende bekommt, dann bekommt er die nicht auch Spaß. Gerade nicht, wenn die Spende aus der Wirtschaft kommt. Warum kriege ich denn so viel Geld? Die CDU hat im letzten Jahr über eine Million Euro an Spenden erhalten. Natürlich möchten diese Menschen, die spenden, auch etwas ja, dafür bekommen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eine Politik, die ihren Vorstellungen entspricht. Für mich sind Parteispenden nichts anderes als Eingriff in die Politik und somit Korruption. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Nebeneinkünfte. Gerade Politikerinnen und Politiker des Bundestags verdienen doch schon ausreichend Geld. Sie verdienen das Zickfache eines Durchschnittsbürgers. Warum müssen diese Menschen noch irgendwo irgendwelche Reden beispielsweise halten, bei denen sie in einer Stunde mehr verdienen als der Durchschnittsbürger in zwei, drei Monaten? Was soll das? Und warum halten sie solche Reden beispielsweise bei großen Konzernen? Auch das machen sie sicher nicht aus Spaß. Natürlich, die machen es des Geldes wegen, aber die Wirtschaft oder die Industrie erhofft sich ja auch irgendwas davon. Oft sind die Reden ja, absolut belanglos. Die eine oder andere kann man auch hier auf YouTube anschauen. Diese Reden sind zum Teil wirklich absolut lächerlich. Was dann aber wahrscheinlich wichtiger ist, ist das, was im Nachhinein passiert oder im Hintergrund passiert. Gespräche, die dort stattfinden, die mit Sicherheit auch, ja, zumindest moralisch, doch verwerflich sein könnten. Und gerade was das Thema Lobbyismus angeht, hat der Europarat Deutschland schon mehrfach kritisiert. Es ist nämlich nicht transparent, welche Lobbyarbeit in diesem Land tatsächlich geschieht. Auch der Europarat plädiert für ein Lobbyregister. So, und jetzt dürft ihr nur einmal raten, wer sich mit Händen und Füßen gegen solch ein Lobbyregister wehrt. Die Themen, die ich bisher angesprochen habe, sind im Prinzip nur die aktuelle Spitze des Eisberges. Aber warum sage ich, dass Korruption Tradition hat in der CDU und CSU bzw. der Union? Dafür müssen wir natürlich ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Bereits 1999 bzw. 2000 erschütterte eine sogenannte Spendenaffäre ja die ganze Nation. Hier ging es wirklich um ganz großes Geld, um mehrere Millionen Euro, die offensichtlich irgendwie irgendwo verschwunden sind. Und darin verwickelt waren natürlich auch große Konzerne, wie beispielsweise Ferrero und die Thyssen AG und selbst Bundeskanzler Kohl damals. Es ging um schwarze Konten, um Steuerhinterziehung und um Geldwäsche. Der Aufschrei damals war groß, aber es war doch irgendwie wieder keine Überraschung, dass es gerade wieder die CDU traf. Und wieder einmal muss man sich fragen, was ist da passiert? Wie kann das sein, dass man über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich ja die Menschen betrogen hat in diesem Land? Keiner hat es mitgekriegt, keiner wollte es vielleicht mitbekommen. Plötzlich kam es ans Licht und der Aufschrei war groß. Persönlich spannend fand ich auch, dass Wolfgang Schäuble ebenfalls an diesem Skandal beteiligt war. Und je nach Aussage ähm, hat auch er da die Finger mit im Spiel gehabt und ja mehrere hunderttausend Euro vielleicht auch übersehen, nicht gesehen. Wie auch immer weiß man heutzutage nicht oder kann man nicht hundertprozentig genau sagen. Aber dass dieser Mensch dann später tatsächlich unser Finanzminister geworden ist, das war wirklich für mich etwas, wo ich, ja, da habe ich, hab ich einfach nur lachen müssen. Da, da blieb mir nichts anderes übrig, als zu lachen und zu sagen, aha, okay, so weit kommt man dann also in der CDU, wenn so etwas passiert ist. So, und jetzt kommt ein Punkt, der hat mich im Prinzip bei der Recherche zu diesem Video ja komplett umgehauen. Da habe ich dann auch gemerkt, Mensch, ähm, CDU, CSU, vor allem die CDU, da ist wirklich Korruption Tradition. Im Prinzip kennt diese Partei, Seit ihrer Entstehung nichts anderes. Bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung hat die CDU zusammen mit der Industrie einen Verein gegründet. Dieser Verein nannte sich Staatsbürgerliche Vereinigung. Klingt ja erstmal ganz nett. Blöd nur, dass die Industrie auch da ihre Finger mit im Spiel hatte. Was steckte hinter diesem Verein? Relativ simpel, ein relativ simpler Trick. Die CDU hat Parteispenden über diesen Verein im Prinzip entgegengenommen. Industrie und Wirtschaft konnten also an diesem Verein spenden. Der Witz dabei war, beziehungsweise ja, der große Betrug dabei war, dass sie, die Industrie, die Wirtschaft, diese Spenden komplett von der Steuer absetzen konnten. Was das bedeutet, sollte allen klar sein. Das ist Korruption pur, das ist verkaufte Politik, anders kann man das nicht nennen. Aber erst Jahre später hat ein Gericht entschieden, dass das tatsächlich illegal ist, weil das Geldwäsche ist. Problematisch dabei war auch, dass diese Spenden sogar noch anonym waren. Also korrupter und kaputter hätte man das ja gar nicht installieren können. Offensichtlich kann man ja Geldwäsche und Betrug am Volk überhaupt nicht betreiben. Seit der Gründung des Vereins 1954 bis 1940 gab es um diesen Verein herum zahlreiche Spendenaffären. Also im Prinzip, ja, durchgehend in der Geschichte, in dieser Geschichte der CDU, Durchgehend Spendenaffären. Unglaublich! Allein zwischen 1960 und 1980 flossen 200 Millionen D-Mark irgendwo hin. Inflationsbereinigt wären das um die 400 Millionen Euro. Das muss man sich mal geben. Und ja, das Verrückte und das Korrupteste daran ist ja, dass dieser Verein tatsächlich bis 1990 werkeln durfte, arbeiten durfte. Und dazwischen gab es ja immer wieder Parteispendenaffären. Es ist unglaublich, wie mit Korruption, wie mit Betrug in diesem Land äh, gearbeitet wird. Wir sehen also, es ist wirklich Tradition bei der CSU. Es ist Tradition, dass dort Politik und Industrie und Wirtschaft vermischt werden, dass im Prinzip alles eins ist und sich irgendwie alle irgendwelche Positionen zuschustern, Geld zuschustern, und es ist mit Sicherheit keine Überraschung und kein Wunder, dass dieser Verein 1990 aufgelöst wurde, aber 1999, 2000, die große nächste Spendenaffäre kam. Die kam mit Sicherheit auch nicht von ungefähr. Und mit Sicherheit gibt es da auch größere Verbindungen. Ja, bis zum Anfang tatsächlich dieser Partei. Und die CSU hat es regelmäßig geschafft, Menschen aus der Industrie, wichtige Köpfe aus der Industrie, tatsächlich ins Parlament zu setzen, also in den Bundestag zu setzen. Immer wieder tauchten dort Mitglieder des Bundesverbands der deutschen Industrie auf. Man hat also sogar seine eigenen Sitze im Parlament verkauft. So, und jetzt wissen wir auch, warum Betrug, Korruption, Skandale, Affären, Vetternwirtschaft und so weiter einfach zur DNA gehören der CDU. Warum das quasi deren Tradition ist. Und das Schlimmste ist ja, dass das über Jahrzehnte hinweg schamlos so weitergetrieben wurde. Egal, was da passiert ist, mein Gott, dann wird halt über eine Affäre, über einen Skandal gesprochen, was mich persönlich auch tierisch ankotzt, das ist keine Affäre, das sind keine Affären. Das ist nichts, was mal schnell vorübergeht oder passiert und das kann ja jedem mal passieren. Nein, das ist absoluter, klarer Betrug am deutschen Volk. Die Politik hat dieses Volk verkauft. Auf dem Reichstagsgebäude steht dem deutschen Volke und nicht dem Gelde der Industrie und Wirtschaft. Aber das scheint ja dieser Partei scheißegal zu sein. Es geht nur um Macht und Geld. Und das ist für mich persönlich einfach so dieses Ab Absurde. Da sind Menschen, die verdienen gut, die verdienen spitzenmäßig in diesem Land. Die könnten wirklich gut Politik für dieses Land betreiben, für die Menschen in diesem Land. Machen sie aber nichts, sie machen es für die Industrie und Wirtschaft. Sie haben bereits in den 80ern, 90ern angefangen, dieses Land zu verkaufen, zu privatisieren ohne Ende, haben dann beispielsweise auch hier den Strommarkt befeuert und privatisiert. Und jetzt wundern sie sich, weil, weil sie aus, aus der Atomkraft aussteigen möchten, dass man da Milliarden an die Konzerne zahlen muss, weil man da idiotische Verträge mit denen abgeschlossen hat, statt dafür zu sorgen, dass so etwas Wichtiges, Lebensnotwendiges wie Strom in die Hand des Staates gehört oder in die Hand des Staates wieder zurückkommt und man eben jederzeit Investitionen tätigen kann, um vorwärts zu kommen. Aber nein, man privatisiert alles, man lässt quasi alles brach liegen, man verzichtet auf Innovation und dann, ganz große Überraschung, wird am Ende alles teuer. Und was für mich auch schwer nachzuvollziehen ist, dass bei solchen Skandalen, die über Jahrzehnte hinweg seit Gründung dieser Partei ja ständig passieren, ständig irgendwie in den Medien sind, immer noch diese asoziale Dreckspartei gewählt wird, die nichts anderes im Sinn hat außer Macht und Geld. Und ich persönlich finde, dass es an der Zeit ist, dass diese Politik aufhört. Diese Politik muss jetzt ein Ende haben. Denn diese konservative Politik bedeutet nichts anderes in diesem Land als Stillstand, als fehlende Investitionen, fehlende Innovationen. Es kann doch verdammt nochmal nicht sein, dass sich da Politikerinnen und Politiker hinstellen, Drei nein, sechsstellige Jahresgehälter beziehen, sich millionenschwere Willen kaufen können und alles Mögliche, was sie, was sie sich sonst noch erträumen können, weil sie von unseren Steuergeldern finanziert werden und diese Politik uns dann quasi an die Unternehmen verkauft. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Politik sagt uns, dass sie in 16 Jahren keine verdammte Rentenreform auf die Beine kriegen. Wir sollen uns privat versichern. Ja klar, privat war ja schon immer das Thema der CDU, CSU, mit Wirtschaft und Industrie unser Geld noch in die Finger bekommen. Was soll das? In 16 Jahren nichts geschafft. Worüber schwafelt diese Partei eigentlich? Diese Partei labert uns zu mit, ach, wir müssen dies und jenes verbessern. Und bald haben wir alles schnelles Internet und Flugtaxis und weiß der Geier, was für einen Scheiß noch. Dabei haben sie die Digitalisierung in der Schule nicht hingekriegt. Den Wohnungsmarkt haben sie nicht hingekriegt. Alles haben sie privatisiert am Ende. Nichts ist passiert. Stillstand in den letzten 16, 20 Jahren. Es ist eine Katastrophe in diesem Land. Und wenn man dann mal sagt, ja, aber dann wählt doch Grün, dann wählt doch Links, dann wählt doch wen auch immer. Da draußen gibt es so viele Parteien. dann wird dann gleich rumgeheult. Oh mein Gott, die einen wollen uns alles verbieten und alles teurer machen, die anderen wollen die DDR zurück. Was für ein Bullshit. Und dann kann aber nicht Korruption und Betrug an, am gesamten Land die Alternative sein. Das ist nicht die Alternative. Und die Alternative für Deutschland ist absolut keine Alternative. Denn das ist braune Scheiße. Das braucht auch niemand. Und nein, ich lasse mir auch nicht erzählen, dass Wählen überhaupt nichts bringt und das überhaupt nichts verändert. Egal, wen man wählt, ist doch am Ende alles das Gleiche. Wer schon mal in ein Geschichtsbuch geschaut hat und sich die deutsche Geschichte mal genauer angesehen hat, sollte vielleicht wissen, dass Wahlen deutlich etwas verändern können. Deswegen möchte ich allen da draußen den Valomat, den ihr vielleicht schon kennt, ans Herz legen. Dort könnt ihr für euch persönlich und vor allem macht es auch ehrlich, ehrlich Fragen beantworten bzw. Stellung nehmen zu gewissen Parteiprogrammen, Punkten dieser Parteiprogramme und kriegt dann am Ende das Ergebnis, zu welcher Partei ihr denn tendiert. Und wenn dann am Ende Linke rauskommt oder Grüne oder von mir aus auch ähm, SPD oder Tierschutzpartei oder was auch immer, dann wählt doch diese Partei, dann wisst ihr doch, dass ihr dort Überschneidungen habt. Und kommt nicht mit so einem Blödsinn wie, die wollen mir das Auto wegnehmen oder die wollen mir das Fleisch verbieten. Denn die Parteien, die jetzt beispielsweise sagen, das und das und das, muss teurer werden, wird teurer. Das sagen die schon seit Jahrzehnten und ständig heulen die Leute rum, oh, die wollen alles teurer machen. Was sie aber nicht sehen ist, was uns beispielsweise CDU und CSU schon gekostet haben mit ihrer Politik. Und nur weil sie diese Politik betrieben haben, wird auch alles immer teurer später, wenn wir später mit Investitionen anfangen, wenn wir später dann in erneuerbare Energien beispielsweise investieren, in andere äh, Möglichkeiten der Fortbewegung und so weiter. Ich wünsche mir, dass CDU und CSU dieses Jahr noch mal richtig eins auf den Deckel bekommen für ihre arrogante, asoziale Politik, für ihre Korruption, für ihre Verbrechen, die sie an diesem Volk begangen haben, an diesem Land begangen haben, damit sie endlich mal rausfliegen aus der ja, Regierungsverantwortung, dass wir endlich mal frischen Wind in dieses Land bekommen. Und dann werden wir sehen, ob die anderen tatsächlich etwas besser machen können. Und jetzt bin ich natürlich auch auf eure Meinung zum Thema gespannt. Was haltet ihr von diesen ganzen Skandalen, Affären und so weiter? Was sagt ihr zu Korruption in der Politik? Und war euch bewusst, dass die CDU im Prinzip auf Korruption aufgebaut wurde? An dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.